Es ist Donnerstag, der 4. Oktober 2018. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute geht es um den Entwurf der neuen EU-Urheberrechtsrichtlinie. Äh, und zu dem Thema begrüße ich ganz herzlich die ähm, Diplom-Journalistin Claudia Zimmermann, vielen bekannt durch den YouTube-Kanal Games of Trust. Guten Abend, Frau Zimmermann. Guten Abend, hallo, ich freue mich sehr. Frau Zimmermann, ähm, es wurde ja ähm, viel berichtet darüber, dass ja das Urheberrecht besser geschützt werden soll. Und dann wurde diskutiert darüber, ob man demnächst Upload-Filter äh, benötigt. Ähm, worum geht es denn da bei der EU-Urheberrechtsrichtlinie? Mhm. Naja, eine Urheberrechtsrichtlinie ist ja im Prinzip nichts Schlechtes, weil es geht ja darum, dass Künstler, Musiker, ähm, Autoren, dass deren ähm, ja deren künstlerische Werke, dass die im Internet auch geschützt werden, dass man die nicht so ohne Weiteres übernehmen darf, dass äh, ja dafür dann auch eine Entschädigung gezahlt werden soll, ähm, was ja auch sehr sinnvoll ist, also dass man nicht einfach eine Musik verwenden kann äh, oder ein Foto verwenden kann, was aber auch auch jetzt schon äh, mehr oder weniger geschützt ist. Also ohne, so ohne weiteres ist das gar nicht ähm, möglich. Äh, dieses neue Urheberrechtsgesetz, äh, das geht aber noch viel, viel weiter. Und Kritiker sehen darin auch wirklich eine Gefährdung der Freiheit im Internet. Also äh, wir haben ja auch schon über den Medienstaatsvertrag geschrie, äh, gesprochen. Also da geht es ja auch um die Freiheit im Internet. Ähm, und bei dem Urheberrechtsgesetz geht es halt auch, noch mehr um die Freiheit im Internet. Also da geht es halt noch einen Schritt weiter. Ähm, problematisch oder oder großer Diskussionspunkt ist äh, dieser Passus 13. Da geht es um den sogenannten Upload-Filter. Also was ist dann Upload-Filter? Also der Upload-Filter wurde auch in dem neuen Entwurf so nicht mehr erwähnt, weil sich da so viele Leute drüber aufgeregt hatten. Ähm, und der Upload-Filter bedeutet dass die Plattform, also in dem Sinne dann YouTube oder Google, dass die dazu verpflichtet ist, ähm, vorher zu prüfen, ob, ähm, ob es sich bei dasjenige, was jemand runterlädt, ob es sich dabei um etwas handelt, also um einen Inhalt handelt, der urheberrechtlich geschützt ist. Also ob es sich dabei um ein Zitat handelt oder eine Musik oder ein Foto oder ja im weitesten Sinne etwas, was urheberrechtlich geschützt ist oder halt auch was nicht ähm, ja ähm, also geüploadet werden darf. Und die Verantwortung liegt bei der Plattform. Also die Verantwortung liegt ja nicht bei dem Betreiber, also nicht bei dem Channel, dem YouTube-Channel, sondern die Verantwortung liegt bei der Plattform. Also das soll in Zukunft so gehandhabt werden. Jetzt wurde die, dieser Passus so ähm, also dieses Wort upload filter wurde gestrichen in, der, in dem Entwurf, aber im Endeffekt ist es noch drin. Ähm, ja, man, man geht davon aus, dass dieser Passus die, also die Freiheit im Internet gefährden wird, weil äh, es sollen da sehr, sehr hohe Strafen draufstehen für diese Plattformen und das bedeutet, dass sie werden dann nach, einer algorithmen, ähm, nach einem algorithmen werden sie dann ähm, bestimmte Worte ähm, da eingeben und danach dann halt vorgehen, um zu prüfen, ob das geuploadet werden darf oder nicht. Also die Verantwortung liegt bei der Plattform. Und das könnte bedeuten, dass ganz viele Sachen zum Beispiel, ähm, es könnte auch bedeuten, dass zum Beispiel alles, was den Begriff terroristisch drin hat, also ähm, nicht geuploadet werden darf. Also da... Ähm, ja, das könnte eine sehr, sehr große Einschränkung für die Freiheit im Internet bedeuten. Ähm, Und, ja. Also, ja, wieder, wiederum eine weitere Einschränkung der Freiheit im Internet. Ähm, dadurch, dass die Verantwortung bei der Plattform ist, werden User ja vielleicht auch geschützt vor Urheberrechtsverletzungen. Dadurch, dass sie es gar nicht erst hochladen können. Im Prinzip ja. Im Prinzip ist das so. Also, ähm, weil ähm, sie können damit dann nichts Falsches machen, aber es ist natürlich schon auch so, dass ähm, ja, äh, dass halt dann auch vieles nicht, überhaupt nicht hochgeladen werden kann, weil die Plattform wird sich absichern und die wird eher weniger als mehr hochladen. Das, und ähm, ja, da sagen halt Kritiker, das gefährdet die Freiheit im Internet und es gibt auch Kritiker, die sagen, man kann das überhaupt nicht umsetzen. Weil, ähm, ja, dann würden also im Endeffekt die großen Plattformen kontrollieren, was hochgeladen wird und nicht. Das stelle ich mir so vor. Ich habe mir auch ähm, gerade zu dem Thema. Ähm, habe ich mir angeguckt, ähm, die Erwägungsgründe sind ja auch wichtig dazu, wie die einzelnen Artikel auszulegen sind. Ich habe mir auch die Erwägungsgründe zu diesem Artikel 13 von Richtlinie über, mit dem Richtlinie das Aktenzeichen 2016 0280 und in den Klammern COD. Ähm, habe mir die Erwägungsgründe angeschaut. Da steht ja zum Beispiel drin, kurze Zitate, die also angemessen kurz sind, sollen noch möglich sein. Und es soll auch möglich sein, dass man links angibt mit ein paar Worten zur Erläuterung, was das für links sind. Mhm. Das soll weiterhin möglich sein. Das mhm. ist natürlich die Frage, wie lang das dann noch sein darf. Ja, und das ist, also das, ist auch das, das ist auch das große Problem im Augenblick. Also man kann eigentlich wirklich sagen zu diesem Urheberrecht, nichts Genaues weiß man nicht. Also es muss noch unheimlich viel diskutiert werden, es muss noch unheimlich viel genau umschrieben werden. Ähm, also das äh, Urheberrechtsgesetz, das Neue, ist, äh, es ist, ist in der Mache, es ist ja schon sehr, sehr lange in der Mache, aber es ist halt alles äh, noch, es ist noch überhaupt nichts entschieden in dem Sinne. Ähm, es wird auch noch etwas dauern, es wird auch noch ein bisschen, dann, denke ich mal, noch lange diskutiert werden, äh, was genau, und das ist genau auch einer der Punkte, wie lange ist ein Zitat, wie lange darf das Zitat sein, ähm, ja, was, was darf ich hochladen oder ein kleiner Ausschnitt aus dem Film? Wie viele Sekunden darf der sein, ohne dass ich da äh, Probleme bekomme? Und ähm, ja, wie gesagt, dieser Upload-Filter, da, da weiß man auch gar nicht. Also wie werden die Internetgiganten damit umgehen? Werden die dann einfach? Alles durch den Filter ziehen oder nur ein Teil, ähm, kann ich dann überhaupt nichts mehr hochladen, also es ist alles äh, noch sehr, sehr vage. Das stellt sich auch die Frage, wenn ein längerer journalistischer Text ist, wie viele Worte zusammen sind schützenswert? Ist das nur ein ganzer Satz, den man, genau, den man vollständig zitiert oder ein Halbsatz? Einzelne Worte würden ja keinen Sinn machen, äh, dann, dann würden einem ja die Verben fehlen. Es kann eigentlich ja. nur eine gewisse eine Abfolge von, von Worten in einer gewissen Länge sein, die überhaupt schützenswert ist. Denn, stell ich mir das vor. Ja, das ist, äh, das ist alles noch überhaupt nicht klar. Also äh, es ist so vorgesehen, dass die Online-Plattformen in Zukunft, also wie YouTube, verpflichtet sein werden zu prüfen, ob diese Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. In dem Augenblick, wo sie hochgeladen werden. Das sieht dann also so aus, dass die Haftung für diese Uploads bei den Plattformen liegt in Zukunft. Und wenn also eine Haftung vorliegt, also wenn die dagegen verstoßen, dann gibt es unglaublich hohe Bußgelder. Das bedeutet, dass, ähm, ja, dass diese Upload-Filter extrem streng eingeführt werden. Es kann also auch sein, dass man in Zukunft dann überhaupt nichts mehr zitieren darf, hochladen darf Zitat oder ein Zeitungsartikel oder einen kurzen Ausschnitt von einem Film. Das erinnert mich ein bisschen an das Spiel Teekesselchen. Man durfte bestimmte Worte nicht verwenden, musste trotzdem noch versuchen, sich verständlich zu machen. Worauf läuft es vielleicht hinaus. Ja, das könnte sein. Es gibt diesen, also es gibt einen, den europäischen Verbraucherschutzverband. Ähm, also der hat auch schon kritisiert und der hat gesagt, ähm, also wenn ich jetzt als Verbraucher also diese Inhalte bereitstelle, egal ob das Video, Musik, Bilder oder was auch immer sind. Und das hat urheberrechtlich geschütztes Material, dann werden diese Plattformen alles tun, um das zu verhindern. Also um die, um die zu scannen, also mit einem mit einem Algorithmen und dann zu blockieren. Also es könnte sein, dass in Zukunft dann überhaupt nichts mehr ähm, ja im Internet erscheint, was irgendwo urheber, urheberrechtlich geschützt ist. Die die Möglichkeit besteht. Also, aber da wird noch äh, drüber diskutiert, dass äh, äh, das, dieses Urheberrecht ist noch nicht fertig. Also da muss noch, da geht, wird noch viel, äh, wie sagt man, Wasser den Rhein runterlaufen, ehe das fertig ist. Was auch noch auffällt, ist es eine Richtlinie und eine Richtlinie lässt den, anders als eine Verordnung ja noch den Staaten mehr Spielraum, das auch ähm, so umzusetzen, dass es möglichst im Einklang ist mit den Grundrechten aus dem Grundgesetz oder auch ähm, mit Menschenrechten von außerhalb des EU-Rechts. Ähm, also wie hier vom UNO, vom Europarat, das noch mehr damit in Einklang zu bringen und verhältnismäßiger zu machen, mhm. da hat der Gesetzgeber sicherlich auch noch Spielraum. Oder es noch verhältnismäßiger zu machen im Verhältnis zur EU-Grundrechtekarte, die natürlich über den Richt die Richtlinie steht. Ja, da sind auch in, tatsächlich da sind viele Menschenrechtler und auch äh, ja, Internetaktivisten, die, äh, die da alle auch gegen vorgehen und die auch sagen, und da geht es halt auch wieder, was ich, was ich ja schon in dem Interview mit dem Medienstaatsvertrag auch erwähnt habe, es geht da wieder um die Macht. Es geht um die Macht der großen Konzerne und es geht darum, also der Einzelne kann dann nicht mehr so leicht Nachrichten oder Informationen teilen. Also Plattformen für, zur Meinungsäußerung, das wird schwieriger. Also es, es ist schon so, dass die großen Medienkonzerne damit im Prinzip die Meinungsfreiheit einschränken, wenn ja. das so durchkommt. Gibt es einen Erwägungsgrund 33? Die Nummer habe ich jetzt noch im Gedächtnis von dem was Änderungswünschen des Europaparlaments, beziehungsweise auch auf den Artikel 13. Mhm. Da sagen die, dass nicht unterbunden werden soll, dass man Sachinformationen wiedergibt. Ja. Das heißt, es ist dann vielleicht eine bestimmte Formulierung geschützt, aber man muss noch einen Spielraum haben, so verstehe ich das, dass man mit eigenen Worten eine Sachinformation aus einem geschützten Text selber mit eigenen Worten wiedergibt, dass das noch möglich sein muss. Ja, aber wenn diese Worte dann in den Algorithmen auftauchen, dann könnte das sein, dass die Plattform äh, den Upload-Filter anwendet und der Text gar nicht erst erscheint. Also... Ähm das ist schon sehr gefährlich, Also dass die Inhalte beim Uploaden schon gefiltert werden. Keiner weiß ja auch jetzt im Augenblick, wie das dann in Zukunft stattfinden wird. Aber es wird eine, eine Einschränkung der Meinungsfreiheit sein. Es wird eine Einschränkung des freien Internets sein. Und es gibt auch wirklich extreme Kritiker, die sagen, das ist das Ende des freien Internets in Europa. Ähm, es gibt auch äh, es gibt auch deutsche St Startups, die auch sagen, ähm, das ist auch ein, ein ganz, ganz äh, schwierig, zum Beispiel jetzt bei der Entwicklung von Artificial Intelligence. Also das wird alles behindern. Also dieses neue Urheberrechtsgesetz könnte äh, sehr, sehr viele neue Entwicklungen auch äh, verhindern oder schwieriger machen. Verst ja. Verstehe, ja. Äh, zumindest, wenn was veröffentlicht werden soll. Ja, genau, so ist es. Ja, ja. So ist es, Jetzt stellt sich also, es geht ja, der Vorwand ist ja, dass man sagt, also dass Autoren und auch kleine Autoren und auch Plattenfirmen und oder CD Firmen und dass die halt alle äh, ja, entlohnt werden sollen für ihre für ihre Leistung. Aber Kritiker sagen, das ist halt nur ein Vorwand, um halt die Inhalte, die ins Internet hochgeladen werden zu kontrollieren. Wie es aussehen wird, dann in der Praxis, ja, das ist eine gute Frage. Also, es, wie gesagt, das, das Gesetz ist jetzt noch, es wird jetzt noch viel diskutiert. Es muss jetzt noch in allen europäischen Ländern durchdiskutiert werden. Es kann auch sein, dass das Gesetz nachher dann vollkommen äh, anders aussieht. Es ist noch, äh, es wird schon sehr, sehr lange daran gearbeitet, aber es wird auch nicht so schnell jetzt umgesetzt. Was, noch, was mir einfällt, ist, es gibt ja das Leistungsschutzrecht. Der gibt es ja da schon ziemlich, das Zitate nur noch sehr kurz sein dürfen, das deutsche Leistungsschutzgesetz für kommerzielle ähm, Webseiten. Ich meine, das wäre durchgekommen, das Leistungsschutzrecht. Das ist durch in Deutschland, ja. Und ähm, wer jetzt mit seiner Webseite keinerlei Einnahmen hat, ist ja davon ausgenommen. Mhm. Und manche, die davon Einnahmen haben, und sei es darüber, dass sie ein bisschen Werbung geschaltet haben, ähm, die verlegen sich jetzt eher darauf, dass sie keine deutschen Quellen mehr zitieren mhm. und sich dann vielleicht lieber mit der Lage außerhalb äh, Deutschlands beschäftigen. Und äh, da gibt natürlich dann noch, oder wenn sie über Deutschland berichten, dann gucken, dass sie nur noch ausländische Quellen zitieren. Ja. Einmal das, oder was sie natürlich auch machen können, in Zukunft, wenn ich, äh, wenn das, wenn das Urheberrecht. Urheberrechtsschutzgesetz in ganz Europa durchkommt, dann kann es sogar sein, dass es sich für mich finanziell mehr lohnt, Fake News zu, zu verbreiten als echtes News. Dann kann ich mehr Geld verdienen mit Fake News. Also die, die Möglichkeit besteht. Es gibt Kritiker, die davor auch warnen, die sagen, also es könnte sein, dass es einen, vielleicht einen YouTube-Channel gibt oder einen Blogger, der dann mit Fake News sein Geld verdient. Ja. Äh, ja, vor allem, wenn man, es schwer gemacht wird, zu zitieren, ja. äh, wenn man sich dann nur sehr kurz fassen kann, dann kann man es auch nicht mehr so gut begründen und die äh, Versuchung, Fake News zu machen, wird dann größer, klar. Ja, ja also dass, äh, die, die, die Gefahr besteht, dass Fake News dann eine ganz neue Gewichtung bekommt. Oder die Freiheit liegt dann darin, äh, Quellen zu zitieren von außerhalb der EU, dass man sich anschaut, aha, da ist eine Quelle, äh, das finde ich interessant, da sagt jemand innerhalb der EU was, dann gucke ich, wer sagt denn das Gleiche denn das, äh, von außerhalb der EU, oder wer hat da eine ähnliche Meinung, die Quelle kann ich dann wieder zitieren. Okay. Das ist dann vielleicht eine Möglichkeit, das kann natürlich sein, dass sich da die Eliten innerhalb der EU selber treffen, dass demnächst die Alternativen ganz viel eher zitieren, was Leute von außerhalb Europas denken. Ja, ja, die Möglichkeit besteht auch. Also ähm, das, äh, das könnte ein wirklich ein großer Eingriff äh, in die Meinungsfreiheit sein und auch in die Freiheit des, des freien Internet-Netzes. Also Internet ähm, es gibt auch viele Künstler, also vor allen Dingen auch Musikkünstler, die überhaupt nicht möchten, dass das alles eingeschränkt wird. Also es gibt auch Künstler die zum Beispiel davon leben, dass andere Künstler ihre Musik vom Internet runterholen und dann zum Beispiel samplen und die damit äh, auch Geld verdienen und die sagen, wir finden das toll, wir sind auf diese Art und Weise bekannt geworden, berühmt geworden. Äh, ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch ein Vorteil von Internet. Das ist ja auch, ja, das ist auch ein, ein, ein, ein So ist das Internet ja auch aufgesetzt, dass es frei ist, weltweit für alle zur Verfügung steht. Ähm, Jetzt haben wir ein weltweites, ein World Wide Web, welches für alle Menschen zur Verfügung steht und halt auch ähm, vieles möglich macht, auch viele vielen Leuten Möglichkeiten schafft, die es vorher nicht gab. Und jetzt fangen, sag ich mal, die Mächtigen dieser Erde, die Politiker, ähm, fangen an, unter irgendwelchen fadenscheinigen Vorwänden alles zu kontrollieren. Also ich sehe das, äh, ich sehe das auch sehr, sehr kritisch. Internet ist etwas, äh, es ist frei zugänglich. Ja, natürlich muss man Künstler schützen, die äh, die eigene Werke haben, aber ich denke, äh, ich glaube nicht, dass das Internet so eine große Gefahr ist, dass da alles äh, runtergeladen wird. Gut, es, es wird auch einiges äh, gedownloadet, was halt vielleicht dann äh, äh, Urheberrechte besitzt, aber im Endeffekt sind wir da schon längst darüber hinaus. Also junge Menschen äh, schauen vor allen Dingen Netflix und ähm, ich glaube nicht, dass da noch so viel äh, Musik oder was äh, gedownloadet wird. Das ist auch zum größten Teil auch heute schon geregelt. Also auch von sehr, sehr großen Internetgiganten und Plattformen, die damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Ja, ich glaube, dass darauf, darauf achtet man ja heute schon auf äh, Musik im Netz. Also ich, ja. Dafür bräuchte es das nicht mehr. Deswegen, deswegen. Also es ist ein, meiner Meinung nach ein Vorwand, um die Freiheit im Internet, äh, ja, also die Freiheit äh, einzuschränken. Also bis jetzt liegen in Straßburg, ich glaube, über 200 Änderungsanträge noch vor. Ähm, Änderungsanträge... Ähm ja, um das Gesetz noch zu verändern. Also es soll auch noch einiges geändert werden. Also Änderungsanträge sollen da noch eingearbeitet werden, aus ganz Europa, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ich habe jetzt einen Änderungsantrag des Europaparlaments gesehen. Hm? Also Achso, jetzt Änderungsvorschläge von, von Lobbyverbänden oder von einzelnen Bürgern. Ja, ja. Na, hoffentlich lässt, lässt man sich genug Zeit, äh, da noch entsprechend zu berücksichtigen. Ich habe das so, so verstanden, dass das Europaparlament jetzt einen Änderungsvorschlag hat und dann versucht, sich jetzt mit dem Ministerrat zu einigen. Ja, aber da liegen, also so wie, also genau, man will sich jetzt mit dem Ministerrat äh, einigen, aber dann muss es noch, soweit ich weiß, noch in den einzelnen europäischen Ländern Abgestimmt werden? Ähm, als Richt die Richtlinie ja nicht, äh, sondern die Länder, die müssen Umsetzungsgesetze machen. Und da haben sie Und natürlich genau, noch eine genau, gewisse genau, Freiheit, so, wie das sie das machen. Das Nein, genau, das muss das raus. Und genau diese Umsetzungsgesetze, genau darum geht es. Genau. Da kann man das natürlich dann noch äh, wieder ent entsprechend ähm, ja, verhältnismäßiger machen, oh, soweit die Richtlinie irgendwie ein Auslegungsspielraum ähm, lässt oder soweit man sagt, hier, wir haben entsprechend hochrangige Grundrechte oder Menschenrechte mit denen, äh, die uns gebieten, dass wir es nicht voll umsetzen dürfen. Ja. Ja, genau, genau. Ist natürlich auch die spannende Frage, was passiert mit Texten, die man hochgeladen hat, wo man vielleicht mal ein längeres Zitat hat, mhm. ähm, die vor Inkrafttreten der Richtlinie oder des Umsetzungsgesetzes dazu hochgeladen sind? dass wenn das Gesetz äh, äh, also wenn das durch ist, müssen auch die, muss dafür überall ähm, also das Urheberrecht äh, gewährleistet sein. Aber klar, die sind ja schon hochgeladen, weil die kommen dann nicht mehr durch den Upload-Filter. Ja, wer ist dafür dann verantwortlich? Das ist eine gute Frage. Ist das dann die Plattform oder ist das derjenige, der das auf seiner Seite hat, oder ne? Das wird dann vielleicht erst in Umsetzungsgesetzen geregelt werden. Ja, genau. Weil es ist ja auch schon sehr viel im Internet, es ist ja schon sehr viel im Netz. Das ist eine gute Frage. Wer ist dafür dann verantwortlich für die Sachen, die schon alle hochgeladen sind? Also ich könnte mir vorstellen, dass man das rückwirkend macht. Ja. Naja, und wenn man sich dagegen wenden will, dann kann man sich in Deutschland natürlich wenden bezüglich des Umsetzungsgesetzes. Und da stellt sich dann die Frage, wenn man zum Beispiel nach Karlsruhe will, muss man den ganzen Rechtsweg durch. Mhm. Da, Das wüsste ich aus dem Stegreif nicht zu sagen. Oder ob man sich direkt gegen so ein Umsetzungsgesetz wenden kann. Hm. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie die großen Plattformen das machen, ob die, ob die das einfach so akzeptieren oder ob die auch noch vielleicht dagegen angehen. Juristisch, ich meine, die haben ja juristisch ganz andere Möglichkeiten. Andererseits ist europäisches Recht europäisches Recht. Hm. Also, wie gesagt, da ist noch so unheimlich viel, was nicht klar ist bei diesem Urheberrechtsschutzgesetz. Äh. Ja. Naja, beruhigender wäre es, wenn man da das Zitiergebot noch ein bisschen großzügiger gestaltet hätte. Mhm. Aber das finde ich da ja nicht drin. Das ist nur von kurzen okay. Zitaten die Rede. Deswegen, deswegen bin ich auch der Meinung, dass es nur, es geht nicht um, um, ums Zitieren, es geht nicht um das Urheberschutzgesetz, sondern es geht einfach um, ja, um die Freiheit, auch um die großen Verlage, um die großen äh, mächtigen Verlage, die, die sich schützen möchten. Jetzt kann man ja auch alles zitieren, alles runterladen und man kann auch, man kann ja auch Filme runterladen, also oder auch Beiträge von von, die man in der ARD gesehen hat oder ZDF. Das machen ja auch einige Blogger und äh, das wäre dann in Zukunft alles nicht mehr möglich. Hm. Das heißt auch der direkte kritische Vergleich wäre nicht mehr möglich. Ja. Man könnte auch nichts kommentieren, was ja jetzt auch einige äh, ja, einige YouTuber machen, dass sie sich einen, einen Beitrag anschauen oder einen Film und den dann auch kommentieren oder auseinandernehmen. Das geht ja dann in Zukunft alles gar nicht mehr. Oder was viele Facebook-Gruppen machen, ja. dass die Facebook-Gruppen einen Link zu einem Video zum Beispiel, ja, zu einem Medientext äh, in ihrer Gruppe posten und dann äh, alle kommentieren, was sie dazu äh, für eine Meinung haben. Ja. Das dürfte wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Also, nee. Facebook-Gruppen können da nur noch mit selbstgeschriebenen Texten kommen und dann haben sie wahrscheinlich Pech, wenn die gleichen Worte irgendjemand irgendwo anders schon verwendet hat. Ja, das sehe ich als wirklich ein, ein großer Einschnitt, ein großer Eingriff in die Freiheit des Internets und auch in die, in die auch in die Demokratie und in die Freiheit auch der Diskussion. Das ist ja damit dann alles nicht mehr möglich, weil äh, ja ich brauche dann auch überhaupt keine Angst mehr zu haben als Politiker oder als als äh, ja, als Sender, dass da irgendein Beitrag, wo ich vielleicht etwas anders behauptet habe, jetzt zum Beispiel auch bei den ganzen Diskussionen, was in Deutschland stattfindet, dass äh, dass da irgendetwas berichtet wird, was was, äh, was ich so... Ja, vielleicht nicht möchte, dass andere Leute darüber diskutieren. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel noch sagen, sagen wir mal, ich nehme jetzt ich nehme jetzt ein Beispiel, mein Medium, ich hätte im Spiegel einen interessanten Artikel gelesen, hätte dazu eine Meinung, dann könnte ich sagen, hier im Spiegel äh, vom so und so vielten ein Artikel ungefähr zum Thema, passe auf, dass ich kein Wort aus deren Überschrift verwende und Seite so und so bis Seite so und so, in der Ausgabe und dazu habe ich eine Meinung und pass auf, dass ich möglichst keine längeren äh, Worte, wie sie da drin stehen, in meinen Formulierungen verwende und gebe dann noch den Link zur Quelle an. Da kann mhm. ich vielleicht noch noch was zu sagen, dann wenn ich aufpasse, keine mhm. längeren Wortpassagen und auch den Namen des Artikels nicht, zu, nicht zu, zu nennen, aber mit der Beschreibung findet es jeder. Aber es könnte sogar sein, dass der Upload-Filter von YouTube dann zum Beispiel oder von Facebook das Wort Spiegel äh, erkennt, also der Algorithmus erkennt das Wort Spiegel und löscht den ganzen Upload und lässt es nicht zu. Die Möglichkeit besteht, je nachdem, wenn er die, wenn er die Namen der Medien auch als, als Filter eingestuft hat, weil er überhaupt kein Risiko eingehen möchte, dann könnte das nämlich auch ein Grund sein, das nicht zu uploaden. Interessant ja. dann... Also interessanter, wenn die alternativen puh, die alternativen Medien, ja, wenn, die Frage, ob die selber auf ihren Schutz verzichten können und sich dann gegenseitig zitieren, ja. ob das noch eine Möglichkeit ist. Ja, dann würde es, das ist ja das, was ich eben meinte, dann könnte man im Internet mit Fake News Geld verdienen. Und die alternativen Medien könnten sich gegenseitig zitieren. Ähm, ja, es würde dann ein es würde dann äh, ich sag mal also ich sehe das so dass dann wirklich äh, das wäre das ende der demokratie auch im internet dann dann könnte man womöglich wenn man pech hat wirklich sagen das was im internet diskutiert wird ist fake weil dann würde da so eine art äh, zweite welt entstehen also ich sag mal so eine so eine, so eine zusatzwelt so eine zusatzsituation ja dann könnte man wirklich äh, alternative Medien in, in, dem, in der Situation nicht mehr ernst nehmen, weil äh, es gäbe ja auch keine Möglichkeit zu vergleichen, es gäbe keine Möglichkeit zu zitieren, zu vergleichen, nichts hochzuladen. Ähm, ja, Optimal wäre der Medienstaatsvertrag zusammen mit, mit, äh, mit das neue Urheberschutzgesetz dann ist das Internet in Europa äh, zumindest für alternative Medien mehr oder weniger abgeschaltet. Man, also, kann das das kann, man kann auch die Quellen zitieren von außerhalb der EU und ohne ja. Video. Genau, das könnte und man dann Audio. noch machen. Aber genau, dann muss man aber die Videos alle hochladen aus anderen europäischen Ländern in, äh, in Englisch oder Niederländisch oder Französisch oder was auch immer. Das wäre die einzige Alternative dann würden hoffentlich die deutschen Bürger in Aufstand kommen und sagen, wir kriegen überhaupt keine alternativen Nachrichten mehr. Wir sind jetzt festgelegt auf ARD und ZDF, RTL und Sat 1. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde es auch sehr spannend, was die ähm, was halt auch wirklich so im Augenblick, ich sag mal, die Politik und die Machtelite versucht, um äh, die Freiheit im Internet zu begrenzen. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und äh, wie gesagt, man lässt sich da auch alles Mögliche einfallen zurzeit. Zeit. Es auch also wichtig, dagegen anzugehen. da Wichtig auch darüber Bescheid zu wissen und wichtig auch dann dagegen vorzugehen und mhm. etwas zu unternehmen. Ich frage, ich kann mich, ich fühle mich ein bisschen an Gandhi erinnert. Das war eine Massenbewegung. Mhm. Aber ähm, da ging es ja damals um die Unabhängigkeit Indiens, aber wie viele Menschen sind dabei, äh, friedliche Menschen bei Protesten dabei draufgegangen, gegangen, bis ähm, genug Menschen da waren, dass sie die Freiheit durchgesetzt haben. Hier stellt sich die Frage, wie viele Menschen werden hier finanziell ruiniert, je nachdem, ob die Bußgelder schon beim Versuch des Hochladens äh, angesetzt werden, mhm. bevor man die Freiheit wieder durchgesetzt hat. Ja. Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, also so wie ich das erfahren habe, ist da auch wirklich gibt es da auch eine Willkür. Also wenn äh, wenn Bußgeld festgesetzt wird, da kann ich nichts mehr dagegen unternehmen. Punkt aus und dann werde ich, äh, dann werde ich unter Umständen tatsächlich finanziell ruiniert. Der, der entscheidende Punkt ist, meine ich, im, wenn man versucht etwas hochzuladen, dazu denke ich mal gut und glauben, das ist ein kurzes Zitat, das darf ich. Und wenn es dann im Upload-Filter hängen bleibt, ob dann schon ein Bußgeldverfahren gegen einen eingeleitet werden kann oder ob man sagt, puh, danke lieber Upload-Filter, ich muss es anders formulieren und alles ist so gut. Mhm. Ähm, so wie ich das verstanden habe, äh, ist die Verantwortung bei dem Betreiber der Plattform. Das bedeutet also, der äh, also YouTube oder Facebook wäre dann verantwortlich, äh, die würden dann die Strafe bekommen. Also das, äh, die, das heißt, ich würde als Einzelner kein Bußgeld bekommen, aber ähm, das ist ja genau der Punkt, dass YouTube und Facebook dann solche strengen Uploadfilter einführen würden, dass überhaupt nicht die Chance besteht, dass irgendetwas, was falsch sein könnte, überhaupt ins Internet kommt. Hm. Ja, da wäre dann vielleicht auch eine, eine Herausforderung für einen äh, sehr, sehr cleveren, vielleicht Hacker, um diese Algorithmen zu hacken. Aber das sind natürlich Fantasien. Nein, äh, das, das scheint mir keine strebenswerte Lösung zu sein. Nein, deswegen. Ja. Das es, zeigt, wie, ähm, es zeigt, wie einfallsreich äh, mächtigen sind, um, äh, ja, ich sag mal, um kleine YouTuber, um kleine Blogger, vor allen Dingen in Europa, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas, wo auch ich sag mal, der Widerstand gegen den, den Mainstream-Medien wächst, äh, um die halt zu stoppen. Also Frankreich ist da im Augenblick auch ganz groß, also da sind sehr, sehr viele alternative Medien im Internet aktiv, in den Niederlanden auch. Und ähm, in Frankreich, äh, in Spanien und Italien auch. Und das ist schon sehr interessant, was sich tut. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie man jetzt versucht, diese, ja, diese alternativen Medien zu stoppen. Ja, ist die Frage, was geht schneller? Die Leute, die sich die selber alternative Medien betreiben oder die Leute, die alle ausgeschaltet werden? Ja. Ich vermag das nicht zu so sagen. Es kann auch sein, dass wir... Eine Regel recht in der Orwell-Gesellschaft landen durch solche ja. Dinge, weil ich den Rundfunkmedienstaatsvertrag noch viel krasser finde. Ja. Ja, ich glaube, da sind wir schon. Ich glaube, da sind wir schon. Ja, also ich denke, dass der Medienstaatsvertrag. Medienstaats ich befürchte, dass der relativ schnell jetzt durchgezogen wird. Also das Urheberrechtsschutzgesetz in Europa denke ich, das könnte doch ein bisschen länger dauern. Aber der Medienstaatsvertrag, der wird meiner Meinung nach relativ schnell durchgezogen. Ja. Das heißt Urheberrechtsschutzgesetz, dann hatte man auch noch eine Chance, wahrscheinlich bei dem Umsetzungsgesetz darauf hinzuwirken, dass noch vernünftig zitiert werden ja. zitiert werden kann. Ja. Okay, um auf den neuesten Stand zu bleiben, also es geht hier im Wesentlichen um den Artikel 13 des Aktenzeichen des Verordnungsentwurfs ist 2016 0,280 und dann Leerzeichen in Klammern, COD. Da kann man sich auf der Webseite vom Europaparlament dann die Verfahrensakte Angucken, Also ursprünglicher Entwurf, wie ist der Bearbeitungsstand, wie sieht ähm, Änderungsentwurf des Europaparlaments aus und ja, sich dann entsprechend ja noch in die Diskussion einbringen. Da, das Europaparlament ist ja noch am Verhandeln mit dem Ministerrat. Ja, ja. genau, da kann man noch was machen, da kann man sich noch einbringen. Ähm, ja, ich würde auch raten, dass das alle Leute machen. Und also auch auf die entsprechenden Abgeordneten zugehen, die anschreiben. 200 Eingaben sind da schon, aber sagen Sie aber, ja. wenn man sich bemerkbar genug macht, kann das vielleicht was bewirken? Ja, ich denke, es kann nie schaden, sich bemerkbar zu machen und etwas zu unternehmen. Ja. Also das als Rat für alle. Und wenn es durch ist, kann man doch vielleicht eine Petition machen bezüglich, ähm, was sollte das Umsetzungsgesetz enthalten, damit auch wirklich etwas Verhältnismäßiges rauskommt, was keine Zensur bewirkt. Ja. Ah, ähm, und es gibt ja, es gibt ja auch noch äh, von verschiedenen Institutionen auch entsprechende Menschenrechtsinstitutionen, an die man sich auch wenden kann. Ja, Ja, auf jeden Fall, genau. Ja. Bei der EU, bei der UNO, beim Europarat gibt es ja verschiedene Institutionen. Ja, ja weil es äh, verstößt auch gegen, gegen Menschenrecht und auch gegen, auch gegen die Meinungsfreiheit. Die Freiheit der Meinungsäußerung auch. Ja, und äh, das Eigentum ist ja nicht unantastbar. Das ist ja. die Meinungsfreiheit auch, nee, man ist ja sonst nur die der Wesensgehalt unantastbar von den meisten Grundrechten, nur hier zum Beispiel bei der Menschenwürde, da ist der, die ist ja voll unantastbar im Grundgesetz, auch mhm. in der EU-Grundrechtekarte, aber hier Eigentum und Meinungsfreiheit, die muss man ja miteinander, ich sag mal, zum fairen Ausgleich bringen. Ja, das, äh, und es, es würde auch gegen Menschenrechte verstoßen, dass man in Zukunft auch viel schwerer neue Künstler und neue Talente entdecken kann. Weil es viel mehr blockiert wird, wenn die auch ja. nur kleine Passagen aus Texten oder Noten von anderen äh, Künstlern ja. haben? Ja, weil die, weil die Filter, also diese Upload-Filter, würden ja auch dann äh, in Grenzfällen auch angewendet. Das heißt also zum Beispiel auch freie Musik. Äh, zufällig, ohne dass die Künstler das wissen, so und so viele ja. Noten hintereinander ja. so genau so sind wie bei einem anderen Künstler, könnte es passieren, dass das dann schon im Uploadfilter hängen bleibt. Ja, genau so ist es. Ja. Oder auch Satire. Oh, ja, Satire, die ja. ich nicht mehr wörtlich zitieren darf, ja. nur nach jetzt zitiere. Ja, genau. Satire, wo man gar nicht mehr weiß... Äh, wäre we dann nicht mehr möglich. Also ja. eigentlich wäre das ja erlaubt, weil es ist ja Satire. Mhm. Aber es ist ja dann, wird ja dann vom Uploadfilter äh, gesperrt. Das heißt, Kabarettisten werden dann nicht mehr so in, haben im Netz kein Geld, sein. Können. Die verdienen kein Geld mehr. <lacht> yeah. Die kommen dann das nur noch ist, live. Äh, es würde viele ja. verrückte Situationen geben. Ja. Es trifft, trifft aber bei weitem, bei weitem nicht nur die unbequemen Blogger. Ja, nein, nein, nein, genau. Ja. Ja. ja, ich denke, jetzt haben wir wir einen ganz ganz guten Überblick bekommen über die Urheberrechtsreform. Es enthält natürlich noch mehr Vorschriften, aber der Artikel 13 ist halt der, der hier zensurrelevant so relevant ist. Ja, das ist der wichtigste. Ja. Herzlichen Dank für den ja. Überblick zur EU Urheberrechtsreform. Die entsprechenden Links werden wir noch angeben, dass man die Texte entsprechend abgleichen kann mit der Sendung. Gerne, ich habe mich auch gefreut. Es war ein schönes Gespräch.